Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Super Mario Maker 2 Story Mode! Ja, yeah. In der letzten Folge haben wir insgesamt 6 Münzen gehabt und konnten dann wieder die, äh, ja, den Anfang von dem Schloss weiterbauen, denn in der letzten Folge, in der ersten Folge. Um, die ihr, falls ihr noch nicht geschaut habt, euch anschauen sollen, oder sind verschiedene? Vielleicht was noch nicht. Ist dieser Hund aus Versehen, aus Versehen auf, die, auf den Reset-Knopf gegangen und ist alles kaputt. Du, was sagst du? Was sagen sie dazu zu ihrem in Interview? Wuff, wow, wow! Ihr baut das Ding wieder auf, dann ist es ja nicht so schlimm. Habt das ist sein, sein Fazit dazu. Totat will von mir, dass die mein, mein ganzes Gehalt abziehen und deshalb muss ich jetzt erstmal arbeiten gehen. Ein Profi-Tipp. In der Auftragsliste kannst du L und R drücken, um umzublättern. Drücke Y, um nur noch ein, noch nicht erfüllte Aufträge anzuzeigen. Ah ja. Ah, okay. Machen wir weiter mit Spukhaus Kriegen wir sogar 150 diesmal. Also, ich habe da so ein Spukhaus gebaut, aber die Sache ist die, ich finde nicht mehr heraus. Irgendwas stimmt hier nicht. Könnte mir vielleicht jemand helfen, bitte? Von Popstar 1. Okay. Zeig mir, wo der Hammer hängt. <lacht> ja, genau. Ich finde vielleicht ist das ja sogar ein tot den wir retten müssen. Dann habe ich die falsche Todstimme gehabt. Ah oh, ne, ist kein Todzeichen, dann oh, nicht. Okay, dann switch Aber ich mag diese Geisterhäuser. Vor allem im Mario World-Stil. Die sind nice. Die sind am geilsten. Hm. Wie komme ich an den P-Switch? Ich bräuchte Yoshi, um den zu bekommen. Ah, das sind die neuen Galumbas oder was, auch immer. Das sind, das sind, weiß ich nicht, wie die heißen. Was sind das? Das sind das neue Gumbas? die so wie rote Koopas funktionieren. Yoshi, ich wusste es. Joshua ist wieder dabei, Leute. Nom, ich noch für euch alle weg. Haut ab, ey. Klein Vieh, aber so neuer Seid hier. Tschüss. Oh nein, Yoshi, Yoshi. Wa, wa, was? du. komm den Killen. Der hat einfach meinen Joshua umgebracht, Leute. Was? Der hat Joshua umgebracht, Leute. Lass den da. Ich kann das nur wagen aber jetzt weiß ich zumindest, was ich machen muss. Zack, Gepär, du jetzt auf die richtige Seite schmeißen, nicht nach unten. Und bam. Bum, bum, bum, bum. Okay, Checkpoint. Piu, Piu, Piu. Und okay, da fliege ich erstmal zehn Jahre. Ich, ich muss ich muss erst mal gucken, das habe ich jetzt nicht gerannt. Ich muss erst mal gucken, was du überhaupt meine. Was, was was will man eigentlich von mir hier? Okay, ich soll noch mit dem Peaceout aus ausprobieren. Okay. Was auch so immer das jetzt für ein Effekt da ist. Cool. Okay. Ah oh, Bonus zehn Münzen. Aber jetzt habe ich kein peacewitch mehr und jetzt komme ich nicht mehr weiter. Oder wie? Ach der Respawn ne. Ja hat dann eine Decke oh, was? Oh, okay coole Effekte Nintendo da hat dir aber echt Spaß gehabt David. kann das sein du Was geht du du du du du du. <lacht> weiter okay du de ja, einfach rennen einfach rennen noo ich brauch die P Switch Tür das ist bestimmt ein geiles Secret Okay, ich brauche die Reset-Tür kurz. Jum. Oh, ich kann die mitnehmen. Haha. <lacht> Ausgetrickst. <lacht> dann trickst ich, dann cheese ich euch. Dann cheese ich das Level. Ah, ja, super. Super. Bam. Yoshi! Ich muss dich da lassen. Oh, achso. oh, oh Gott, oh, oh Gott. Verschwindet jetzt. Verschwindet. Ich hab sie. Was? Das ist für eine Starcoin. Und jetzt komme ich nicht mehr raus. Oh, natürlich komme ich raus. bin so cool. Ich komme mal raus. Okay. Ist das Ende? Ist hier Seien das Ende des Levels tun? Fragezeichen. Ja! Wir haben insgesamt 100 Münzen gefunden. Ja. Yeah wahrscheinlich mehr bekommen können, aber ist mir jetzt egal. Yeah! <lacht> so. Okay, Leute. einen Moment, ich werde hier kurz einen kleinen Cut machen. Ja. Yeah. Okay. Wir haben genug Münzen. Ach so, stimmt. Ich muss erstmal mal warten. Ah, nee, Ich kann schon weiter bauen die anderen Sachen. Ah, das, das ist sehr hilfreich. Vier Prozent haben wir sogar schon beim Schloss fertig gebaut. Ich würde sagen, wir machen das nächste Level einfach. Äh, der Münzkeller. Launischer Geldsack. Ich sehe gern anderen beim Schuften zu, um mich daran zu ergötzen, dass ich selbst nicht arbeiten muss. <lacht> zu diesem Zweck habe ich im Untergrund Münzen verteilt. Willst du nicht da runtersteigen und alle aufsammeln? Und den Rest habe ich nicht lesen können, weil ich aussehen auf A gedrückt habe. Okay, dann sammeln wir die Münzen. 30 Münzen gibt's insgesamt das sind sind nicht so viele aber okay wir sind für die Wurzel. der der denn? toller Keller den du hast mit dem schönen Hintergrund interessant der, der äh, Stern was was was hast du nicht gesehen was warum warum habe ich Sterneffekt gehabt Oh, die Riesen können durch okay ah ja interessant auf jeden fall oh nein <lacht> schön okay das ist ein seltsames level aber coole idee echt coole idee ich habe nur leider keinen Pilz. wenn ich mich jetzt treffen lässt dann war es das es gibt auch keinen Jackie. Leider gibt's den nicht. Nein, nein, nein. Oh, lol! Stimmt! Wenn. Wenn irgendwas in meinem. Oh, fuck. Das muss ich jetzt wieder alles neu sammeln. Oh, ich muss bestimmt alles neu sammeln. Natürlich muss ich alles neu sammeln. Ich hasse mein Leben. Ja, wenn einer in der Röhre ist. Weil ich mache das jetzt auch zuerst. Warte, ich krieg einen Pilz. Ne, ich krieg einen Stern. Ja, dann mache ich erstmal das hier. Das triggert mich jetzt schon irgendwie. Ja, wenn ich jetzt in der Röhre bin und jemand anderes ist auch in der Röhre, dann ist es. Ähm. Um, Ein Moment. Dann ist das. Egal, weil ich krieg die Sachen alle nicht hin. Was? Ich bin in die Tür ge. Warum fail ich so? Ich Warum oh, fällig ich so? Das ist so peinlich. Oh, hast du mal so leid, Alter. Hey, help, help! Nein, ich krieg... Ich will dich nicht, Luigi. Hau ab. Okay, egal. Was gibt's hier? Gucken wir uns das ja erstmal an. So, oh nein. Oh nein. Lass mich bitte in Ruhe. Oh mein Gott, warum ist hier ein Boss? Oh nein. Oh nein. nur die Münzen haben, ich brauche dich nicht. Yes. Nice. So hier kann ich hoch, hier ist kein Gegner. Da muss ich jetzt, ich muss jetzt aufpassen, weil die gehen jetzt natürlich in die Röhren rein. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht aus Versehen genau dann im Moment auch in die Röhre reingehe, wenn ihr versteht, was ich damit sagen will. Nice. So Stern brauche ich für diese Tür. Richtig? Das war doch die Gumbas. Yes. So einen Kummer können wir leben lassen, der wird mich schon eh nicht killen. Und jetzt sage ich es, der werde ich sterben. Wetten. nicht sterbe jetzt, weil ich es gesagt habe. Ich jetzt eh nicht sterben werde. Wow. Ha, doch nicht. Easy. Den Tod, den kommen. So, hier sind die letzten sieben Münzen. Das ist eigentlich relativ einfach gewesen, habe ich das Gefühl gehabt. Also, hier hatte ich gar keine Probleme. irgendwie. Aber man muss natürlich aufpassen. Eine fehlt mir noch, eine Coin. Oh Gott. Oh, oh Gott. Ähm. So? Ja? Ja, so passt das. Okay. Da haben wir alles. Ab in die Röhre. Yes. Gibt es hier noch Münzen? Das, das, nee, das wäre es. Jetzt wenn hier noch Münzen. Aber nein, kann gar nicht sein. Und hier haben wir aus irgendeinem Grund das oberste erreicht. Okay. Nice. Also die Folge jetzt schon zur Hälfte vorbei ist. Damn. Geht so schnell. Aber okay, wir haben jetzt genug Münzen, um eins der beiden linken oder rechten Seiten da anzubauen. Ja. Das Hauptgebäude wird weitergebaut. Wir haben 6% des Schlosses fertig. So, Toddett. Bauen wir doch den Westflügel, EG. Bam. Und pschuh, da wird es gebaut. Drei dauert das. Ah ja, okay. Und der grüne tote äh, kümmert sich darum. Ah ja. Ist dann keiner mehr? Ne, ist kein grüner Tod mehr. Und du? Na? Das ja, fällt auch nicht mehr so schlimm. Okay. Weiter geht's. Okay, wir haben die erste Seite durch. Zweite Seite. Kettengreifer Trimm dich fahrt. <lacht> Von Hit MC. Ich habe mal einen richtig coolen Kettengreiferkurs angelegt. Wer es ins Ziel schafft, kriegt eine Belohnung. Wenn du in einem Kettengreifer hängst, schwinge mit dem Stick links, rechts, hin und her und springe mit B ab. Okay. Mario war das 3-Stil diesmal. Ich glaube, jetzt haben wir bis auch jetzt alle Ziele gesehen. Nach dem Level hier. Ah, das hat man auch im Trailer gesehen. Das war Das war in dem Trailer, als man die Dinger hier vorgestellt hat. Die Greifer. Die mag ich. Die sind cool. Oh, das, das, das ist echt cool, das Level. Warum werde ich da automatisch sternpower Ich verstehe das nicht. Kann man das bitte einer erklären? Warum das so ist? Ich will die Münzen haben. Nur das mal alles. Oh lol. Ich brauche einen von euch. Meine Brüder! Noch <lacht> schade. <ratchet> okay, einen habe ich. Einen habe ich! Was gibt's? Respawn die. Nein, die respawnen nicht. Die Scheiße. Der respawnt. Was? Yes! Nice! Okay, cool. Okay, was ist hier? Eine, eine Pilze, ne? Das ist doch eine super Pilze, ne? Lecker. Ähm, das passt. Zehner, eine Zehner, den Zehner, yes. Ziel! Nice! Cooles Level hat mir sehr gefallen. Nice. So. Fast 400 Münzen. Schade, dass wir nicht genau 400 Münzen haben, sonst können wir jetzt weiter bauen 9%? Krass. Wir haben schon 9%, Leute. Okay. Schuh, Schuh, Schubidu. Das ist ein einfaches Level. Von Hit DJ. schuhgummers können ganz schön nerven. Aber wenn ihre Schuhe klaut. Aber wenn man ihre Schuhe klaut, kann man über Stacheln gehen. Wenn du ein anderes Modell anprobieren möchtest, steig einfach mit Hilfe von R aus. Mit den großen Varianten kannst du in der Luft eine Stammattacke ausführen. Wie cool ist das denn bitte? Es gibt sogar den Damenschuh. Der macht sogar andere Sounds. Man kann sogar Flügel hinzufügen, dann fliegen die für eine kurze Zeit. Bum. Die Musik ist toll, ja. Gib mir die Coins. Die sind sehr wichtig für meine Reise. Ich brauche ganz viele Coins hier. Yeah. Okay Untergrund. Oh Gott. Gib mir nein nein böse aus. Dankeschön. <lacht> Böser Hund, nicht noch mal. Boing. Bam. <lacht> nice. Getimed. Ich bin cool. Ich bin krass, Mann. Ein One-Up. Ja, es braucht. Oh, es gibt einen Riesenschuh! Heia! Ja. Da können wir diese fressen, die fressenden Staubdinger erschaffen <lacht> mit. Oh, hier gibt es einen Darmenschuh! Oh, nice. Bam. Nein. Ich habe noch einen anderen damenschuh egal. Das ist mein Riesendamenschuh nur weg. Jetzt kann ich keine Schnappattacke mehr machen. Wie sollte ich aber machen können? Oh Gott, nein. Einen Moment, Leute. Ich brauche meinen Riesenschuh. Aber die spawnen nicht. schreiben natürlich, meine ich. Ähm. Ah, ein fliegender, ein fliegender. Ich will den Fliegen haben. Okay. Ja, ich bin gerade etwas ruhig, weil ich eigentlich was sagen wollte. Aber jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Und jetzt das ist es mir ein wenig peinlich. Ja. So läuft es. So sieht es aus. Oh, ich bin so scheißen. Ich bin so scheißen. Da kommt man drauf, Da kommt man rauf, aber es ist nicht ganz so leicht. Aber ich habe es geschafft. Ach, gut. Ich natürlich nicht kaputt brechen, aber es ist auch nicht schlimm. Brauche auch nicht. Okay, Hau ab. Lass mich durch. Dankeschön. <lacht> yes. Ziel. Boing. Boing. Ah, oh, das Level war etwas wenig. Ich habe mehr erwartet, um ehrlich zu sein. Ich habe wirklich mehr erwartet. Aber gut, man kann sich nichts aussuchen. Ja. Yeah. Ich glaube, ein, zwei Level spielen wir noch. Dann war es für heute. Und Boom! Hauptgebäude EG fertig! 13%. Kann man da rein, das ist ja voll Geld, könnte man da reingehen. Sauber, das Erdgeschoss des. Das Erdgeschoss des Hauptgebäudes war wäre schon mal fertiggestellt. Er sieht vor dem Genius der Bauleiterin, ihr unwürdigen. Ähm. Ah ja, wenn du das ganze Scheiß beachten möchtest, drücke den rechten Stick rein. Bau mal das hier weiter. Jopp, mach da mal. Dring. Okay. Das Stick rein drücken willst du, was ich mache? Der blaue Tod kümmert sich drum. Okay. Ah ja. Kann ich rauszoomen mit. Okay. Das Haus der vielen Schlüssel. 200 Münzen, das ist aber etwas schwerer. Popstar 2. Hey, ich habe ein echt funky Spukhaus gebaut. Ganz schön gruselig. Aber wer das Ziel erreicht, geht nicht leer aus. Versprochen. Dafür braucht man allerdings mindestens vier Schlüssel. <lacht> okay. Ja, schwere Level werden natürlich dazu. Und die müssen wir auch spielen. So. Ähm, ich hoffe, es dauert nicht zu lang, das Level. Weil ich würde jetzt nach diesem Level das die Folge wieder beenden. Kleinen Pilzkriechen, das ist ja sehr lieb von euch. So, da wäre der erste Schlüssel. Okay. Ein kleines Rätsel. Noch nichts nehmen, noch nichts nehmen. Was kommt da raus? Was da? Da kommt nichts raus, aber da kann ich rein. Okay. Ah ja, das, das ist wieder so ein... Oh, Schießen. Yes! Nein, nein, nein! Du sparst Betrug! Okay, okay, nein, nein. <lacht> ich werde sterben. Ich sehe es schon, ich werde durch den Bohuda sterben. Der ist echt fies. Oh Gott, das ist peinlich. <lacht> ah, Ich tu mir leid, ich tu mir leid. Das Level ist aber auch schon schwer geratet. Darf ich mal sterben? Ausreden, ausreden. Naja, ja, ich weiß. <lacht> ah, ein guter Fungi, da Da spiel auch mal. Schau mal beim Fungi vorbei. <lacht> okay. Ähm... Um ja, versuchen wir das hier nochmal. Aber irgendwann sieht man da oben, was äh, kommt. Das habe ich gar nicht gecheckt. Ich dachte, das war nur so für Deko, diese, diese Laufbänder da. Obendran! Keine Ahnung, wie ich das schaffen soll, ohne davon getroffen zu werden von dem Typen. Aber wir haben die Münze, die, die, die Schlüssel, meine ich. Und damit ein grandioser Sieg für mich. So, jetzt würde ich gerne wieder nach oben kommen und mir den Pilz wieder schnappen. Das sieht aus wie ein Level, wo die Fock etwas überzogen, mal wieder. Machen wir die Folgen einfach etwas länger. Warum nicht? Kommen wir ja machen. Ich meine, warum nicht? Fragezeichen, wir kommen ja zum Einsatz. Ah ja, ah ja. Warum sind die so schnell? Ist das neu? Seit wann sind die so schneller Ist es nur so für mich so. Warte, wie soll ich da überhaupt hochkommen? braucht dafür glaube ich den Trampolin. Okay warte, erst gucken was gibt's denn hier. <lacht> ah, hier brauche ich ein sure. Da brauche ich für den Anfang wahrscheinlich, Ach, hätte ich für die Bohu wahrscheinlich den Powerblock benutzen sollen. Ah, ich verstehe jetzt wieder. Also ich verstehe es jetzt mal nicht. Und go. Passt alles. Passt alles. Aber die Folge wird zu Ende, aber wir suchen es noch ein wenig weiter. Du, du, du, du, Was? Zum. Okay. Ich bin gerade etwas verwirrt. Okay. Na, naja, egal. Egal. Egal. Ich. Egal. Ist egal. Ist egal. Okay. Ähm, um, zwei Münzen. Äh, Schlüssel, meine natürlich. Trampolin bräuchten wir. Und den Powerblock nehme ich auch mal mit. Ich kann nicht beides mitnehmen. Ich brauch den Powerblock ja eh nicht mehr, deshalb werde ich jetzt mit dem versuchen. Ob ich euch killen kann! Hat ja ah, super funktioniert, will ich mal sagen, ne? Wie spawnen die? Ach, die Dinger, wie spawnen! Ach, das habe ich nicht gewusst. Das habe ich nicht gewusst. Boah. Aber ich bin mir sehr sicher, ich brauche hier den Trampolin. Das Trampolin, was auch immer. Um da hochzukommen. Ich wollte den ablegen. Ich wollte mich dugen. Nein, gib, gib mir die Trampolin. Ah, schwergebot hier. Das hier wird ein Akt. Für die Münzen mache ich alles. Oh Gott. Was? Dann muss ich nur hier hochspringen, wenn die alle weg sind. Ach, das ist zu spät. Jetzt? Jetzt was? Was? Da muss doch auch was sein. Was zum Henker? Äh, Mache ich was falsch? Nicht, dass ich wüsste. Ach, jetzt, okay, cool. Oh Gott, schnell, bauen wir uns, bauen wir uns. Was gäbe es eigentlich hier? Da gibt es drei weitere Aufgaben, was? Schaue ich die mir jetzt an? Ich schaue mir die nur kurz an, ich weiß nicht, ob ich die machen will. Ah, man kann mehr Schüsse. ah, man kann sich hier Aufgaben aussuchen. Ach, hier brauchen wir sogar den Powerblock für. Das mache ich eben, ich will euch das kurz zeigen. Das ist ja interessant. Aber bevor ich hier noch sterbe, hole ich mir erstmal wieder einen Pilz. Da hole ich mir erstmal kurz den Pilz. Das ist eigentlich voll cool. Und ich habe natürlich die schwersten genommen. Oder die 80 Super. Wer Ja, ich weiß, die Folge wird jetzt länger. Aber ist auch egal. Zack, Dankeschön. So, da kommt jetzt rüber. Und da bläst mich nach oben. Eigentlich ist es sehr, sehr einfach. Man muss so drauf kommen. Aber ich habe schon mal ein Level gesehen, was so funktioniert hatte. Jetzt haben wir die ganzen Kinder bei uns. Ähnlich wie bei Yoshi mit den Eiern. Und yeah. Hier ist wahrscheinlich Trampolin. Oder? Oder? Was muss ich hier machen? Stern gibt es doch gar nicht. Und ich habe Treffer kassieren müssen. Da bräuchte man... Ich weiß es nicht. Ist mir jetzt auch egal, das mache ich jetzt nicht. Vielleicht einfach hinten lassen oder so. Hm, was hier? Hm, also wa ah, ah, ah, ich verstehe. Ich verstehe. Es oh, ist schwer, aber... Nein! Ah, oh, ich brauche noch ein zweites Trampolin. Ah, okay, das mache ich noch eben. Ja, das mache ich noch eben. Ich weiß, die Folge ist jetzt 25 Minuten insgesamt lang, glaube ich. Aber... Das ist mir egal, ich mag das Level, es ist grad eine coole Idee, das ist nice. So, den muss ich auf den anderen drauf. Yes, genau, ah, das ist doch cool. So, was habe ich auch, sowas ähnliches habe ich auch schon mal gemacht mit dem Level. Und nice, ein Schlüssel fehlt uns zwar, aber wir brauchen ja nur vier und da kriegen wir sogar noch einen weiteren, also wir haben zwei zu viel. Ist egal. Ist wirklich komisch, Schnuppe. Ach so, ja, sorry, ich muss den Ich hab's vergessen, ich brauche den P-Switch. Ey, Bro, randin. P-P-P-Switch. Wie, wie viele Schüsse kann man eigentlich haben? Ich habe so viele. Hollolloll. Oh, Uf, dauert das. Warte, was gibt's ein anderes? Da gibt's noch was. Nein! Okay, äh, schreibt mir einfach in die Kommentare, was es da gab. Da werde ich jetzt nicht nochmal nachgucken, das mache ich jetzt nicht. Toll, dass die Folge jetzt 25 Minuten lang ist, aber wenn es euch gefallen hat, dann würde mich eine Pussy-Wertung auf jeden Fall freuen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es heißt Mario Maker 2 Story Mode und der Westflügel EG ist nun auch fertig gebaut. 16% haben wir das Spiel durch. Wir sehen uns. Yes!